Hallo Leute, und dieses Video ist jetzt ein eher anderes Video, denn es ist etwas passiert, was ich sehr krass finde. Denn ich habe auf meinem Kanal 99, beziehungsweise das ist das 100. Video, das 100. Video auf diesem Kanal. Seit dem 12.04.2018 mache ich das und ich bedanke mich für jeden von euch, dass ihr mir überhaupt die Motivation gegeben habt, so lange durchzuhalten. von Lego Bodyguard bis zu diesem Video durchgehalten sind fast schon bald vier Jahre und tatsächlich kommt morgen dann noch ein weiteres Video, dieses Video ist jetzt nur als Berichtvideo dass mal geklärt ist, dass ich echt 100 Videos geschafft habe und ich wollte mich sehr bei euch bedanken, vielen, vielen Dank für die nette Unterstützung, für die netten Kommentare für die netten Likes in dieser Zeit ich bin sehr, sehr froh krass, ich bin geflasht danke, vielen, vielen Dank